Ich habe mir jetzt noch einen Eiram bestellt. Also ich, das muss ich noch kurz einmal wirklich sagen. Das ist der beste Ayran meines Lebens. Und Achmed, du kannst es auch bestätigen, ne? Das ist Eiram, du nimmst deinen Vater. und schön, dass ihr Video. Wir sind hier heute beim teuersten Döner-Teller in Deutschland. Also ihr habt richtig gehört. Und wie ich das mal wieder erfahren habe, fragt nicht. Aber ich habe es erfahren. Das Ding, soweit ich weiß, 69 Euro kostet das Teil. Hier ist drin, das ist neu auf. In Hamburg sind wir. Mich würde natürlich freuen für diese Recherche, für diesen Aufwand, den ich betreibe, um euch immer auf den neuesten Stand, die Dönergemeinschaft, die Essensgemeinschaft Deutschland. Würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr einen Daumen oben knallen lasst, einen Kommentar da lasst, was ihr von diesem Video haltet. Und dann gehen wir direkt jetzt rein und schauen, ob das Ding auch mundet. Ne? Ich sage jetzt mal nichts Ich sage jetzt mal nichts Ich bin auch schon angemeldet. Ne? Wir haben hier den guten Sören am Start. Hi, Grüß dich. Also, so, grüß, grüß dich, mein, mein Lieber. Grüß du, da bist. Alles ja, gut. Freut mich. Hey, du auch? Freut mich, ja doch, doch. Sören, so, sag mal eben, den teuersten Döner-Teller habt ihr hier, ne? Genau, der teuerste äh. Döner-Teller. Äh. Der kommt im Menü. Es gibt einmal den Döner-Teller äh. an sich. Das ja. mit äh, Kalbsfleisch, Sutschuk noch dazu. Äh. Und das übliche, was zum Döner-Teller okay, dazugehört. Dann haben wir noch ein Eirand, leicht mit einem Goldrand äh. oben drauf bei dem Glas. Und als Nachtisch gibt es dann eine Art Croissant mit etwas Eis dazu. Croissant? Super. Genau. Okay, aber Eis darf ich ich bin in zuckerfrei. zuckerfrei. Okay, alles klar. Äh, aber Croissant würde ich nehmen. Das Croissant machen wir ah. dir dann fertig. Okay, okay. Kann man denn sagen, beim döner ist das wirklich so vom Feeling her wie man Döner Teller kennt klar es muss natürlich hochwertiger sein in dem Sinne nicht aber hat das schon diese Vibes wirklich vom Döner Teller ich würde sagen die Vibes kommen auf jeden äh. Fall rüber aber okay. man merkt auch dass es doch ein bisschen ja ans Konzept angepasst äh. ist würde ich okay. sagen noch mit einer leichten Goldverzierung äh. drauf und wir haben auch noch relativ viele Trüffel damit drin okay für okay für die Leute die Trüffel mögen ist das natürlich dann geil äh, ein Hammer, aber, ne? aber gute Trüffel nicht diese Billigtrüffel Trüffel aus das China sind die Besten, ne die du bekommst ja. okay geil okay gut dann werde ich mal erstmal mir den Laden hier angucken und dann ja. äh, gehen wir quasi direkt ans Werk gucken wir erstmal hier was passiert und dann müsst du dann natürlich der zubereitet wird auch filmen. Genau. Ne? Da okay, äh, ist dann der Julian gleich der Ansprechpartner ja. und der zeigt dir das Ja dann top, halt. machen wir so. Optimal, optimal. Die hast du selber Ansetting? Lass doch was habe ich eben gehört hier? So ich würde sagen, wir haben einen guten Deal mit dir. Ja? Ja. Hast du einen düsenjähriger Blech, sei ehrlich? Nicht <lacht> so was fragt <lacht> man eigentlich gar <lacht> nicht, ne? <Das lacht> <tragt man lacht> nicht. Oh, und wen haben wir hier? Also? Hi, ich bin Julian. Der cool. Brillenbruder, cool. geil, Mann. Er hast du eben noch angezogen. Eben hattest du ihn noch nicht. Ja, okay, ich trage die immer, wenn ich komme. Ja. Ich immer so ganz starke ja. Schmerzen Und äh, ja, mein Chef sagt immer, mit dem ja. sehe ich besser aus. das hier ja. so die Küche, die Zweitküche oder? Das ist meine Social Media Ecke. Mhm. Hier mache ich im a Bereich die ganzen kalten Vorspeisen mhm. und Gesserre, damit unsere Gäste auch sehen, was wir machen. Äh. Ich bin immer ein großer Fan davon, so live gucken zu machen. Äh. Äh, ja, ich finde es halt cool mit Gästen zu quatschen. Das mache ich hier den ganzen Tag. Geil, und dann setzen sich hier welche auf die Hocker. Genau, das ist unser Chefstable, äh. ist ganzen Kuchen, dann ist sie live bekommen. Äh. Sag nur, du noch mal in deinen Worten, über. was erwartet uns jetzt beim Döner-Teller hier? Also du kriegst von mir einen Döner-Teller mhm. mit 24 Karat Blood einem chiracha äh. einer Trüffelmayonnaise, mayonnaise Wintertrüffel, Kalbsfleisch und Sucuk. einem asiatischen Rotkohl mit einem einfachen gurken Tomatensalat mhm. und Papadam als Rotersatz. Äh, Sujuk aber nicht selbst gemacht, so eine, so eine keine es special ist, Sucuk, Sucuk Zukunft, ne? kauft aber von äh. den Lieferanten, und Okay, sehr ja. schön. <lacht> ja, Dann würde ich sagen, legen wir direkt los. Was hält uns auf? Ja. Komm, wir direkt starten. Ah, da ist das Kalbsfleisch. Okay. Wir achten schon sehr darauf, dass wir wirklich hier aus der Umgebung beziehen mhm. und wirklich nur Top-Ware-Anteil. Okay. Das ist ja sogar wirklich dünn geschnitten, ne? Genau. Das ist interessant, weil ich wollte es am Anfang vom Video nicht sagen, aber ich habe befürchtet, dass jetzt einfach so ein Kalbssteak darauf kommt, was mhm. dementsprechend zum Schluss einfach, ja, ihr nennt es Teller, aber es einfach zu stark davon abweicht, um es wirklich Teller nennen zu können. Aber wenn das so ein dünnes Ding ist, das ist ja echt zu vergleichen ja. ja. mit geschnittenem Fleisch vom Spieß. Also ich Du hast halt jetzt nicht durchgehend gleichmäßig mhm. dünne Streifen. Das wollen wir aber auch einfach nicht. Ja. Einfach aus dem Grund, damit man auch sieht, dass es halt wirklich mhm. selber gemacht ist und nicht zugekauft gekauft worden ist. Mhm. Also das flasht mich jetzt, Leute. Ich habe wirklich Angst gehabt, ne, dass das so eine Steak-Geschichte wird. Ich kann euch jetzt noch nicht den Vergleich sagen vom, äh, sage ich mal, Spieß und, und, und gegrillt im Vergleich zur Pfanne. Ob das irgendwie da rankommt vielleicht sogar. Zumindest ist die Quali Baba. das kann man schon mal sagen. Also ich muss sagen, ich finde das Feeling richtig geil, ihr seht ja, ich sitze hier auf meinen Stühlen, hier kann man ja auch ganz normal im Restaurant sitzen, bestet, holt sich ein Drink, isst dazu denn was, kriegt das hier frisch zubereitet, Julian schnackt auch mit einem hier, also ich finde das Feeling echt mega. Das wird direkt mit Zucuk gemischt, interessant Mann. Interessant ist halt auch für mich, ich habe ja gerade den Döner-Teller-Test angefangen, den großen Döner-Teller-Test, und da kann man das gut jetzt einfließen lassen. Ist das Ziel jetzt, das wirklich kross anzubraten, das Kalbfleisch oder eher äh, geschmeidig noch? Eher noch geschmeidig, hm. aus dem Grund, weil es Milchkalb ist, und wenn wir hm. das richtig kross anbraten, dann verliert es sofort den Geschmack, und dann wird es ja. ein bisschen bitter. Okay. Und das wollen wir nicht. The in your bones. make feel right Sagt sagte gerade noch mal, ob ich Trüffelfan bin. An und für sich schon. Also es ist, ich bin jetzt nicht so einer, der Karte guckt und unbedingt mit Trüffel. Aber wenn meine Freundin sich das so bestellt, esse ich es gerne. Aber ich habe, glaube ich, noch nie einen guten Trüffel gegessen. Ah, okay. Vergehe mal nur dieses Trüffelöl und so eine Scheiße, weißt du? Trüffelöl. Julian, ja. erzähl doch vielleicht noch mal ein paar Sätze über unseren Trüffel, den wir da haben. Was ist das für Trüffel, mein Lieber? Ja, wir haben jetzt momentan äh, äh, Wintertrüffel da. Äh, darf ich den mal hin? Ja, der kann schon was, ne? Wie viel? Das heißt, wie viel wird das Ding kosten? Euro, Echt? Aber dann kann ich einmal reinbeißen, ne? Bei mir aus, hau rein, ja. Beiß rein, aber ich glaube nicht, dass es sehr schmecken wird. Der hat aber Aroma. Also. Ich sag noch nie jemanden in Trüffel beißen sehen, sag ich dir ehrlich. Ich guck grad an, als mich das erinnert. Das hat eine Note von bestimmten Käse, den ich kenne. Das schmeckt so ein bisschen wie ein Carmenberg-Käse. Bestimmte Carmenberg-Käse, Ich schwöre euch, wirklich. Und halt aber natürlich diese gewisse Pilznote, auch mit drin. Schmeckt aber gut, Mann. Ist gut, ne? mhm. also ein kleiner Snack, aber teurer Snack. Würdest du denn sagen, Sören, ist dieser Preis auch ein bisschen Marketing? So ein bisschen so dieses Döner Teller und teuer und so? Also vielleicht ein bisschen ja. schon, aber dafür, dass man auch ein gesamtes Menü bekommt ja. mit so viel Trüffeln, mit ein bisschen Gold oben drauf, ist das schon irgendwie ja. dann auch im Rahmen, sage ich mal. Die so, Zutaten ne? rechtfertigen den Preis auch, Die rechtfertigen auch, ne? das dann schon. Mhm. Ja. Und du hast es geschafft, dass ich zu dir komme. Das heißt ja, hast du hast irgendwas schon mal richtig gemacht, ne? Gucken wir mal, ob Aha. das dann noch. klappt, ne? <lacht> Den Rotkohl, den sieht Ahmed gerne, den mag Ahmed gerne. Ja. Der ist ja. asiatischer Rotkohl, der ah. ist mariniert mit Sesamöl, Sojasauce, Fischsoße, Auslandsoße, ja. Salz, Limettensaft, Minze und Reisessig. Mm. Wie lange hast du gebraucht, um dir die Kreation zu überlegen? Nicht lange. Echt nicht? Zweieinhalb Stunden maximal. Hast du dich hingesetzt und gedacht, wie mache ich das? Und dann kam ich das bei uns. Also ich denke, ich ne, wenn ich eine Idee habe, schreibe ich, mir, Mensch, ich, schreib mir, ich schreib mir die Idee auf und ich koche sie einfach. Ja, okay. Und wenn es cool ist, dann rezeptiere ich das. Geil. Das ist für mich besonders auch sehr spannend, Leute, wie es in meinem Ranking halt reindonnert. Rein ne? Gerade das Döner-Ranking aufgemacht. Ich habe gerade ein Döner-Ranking gestartet. Mit Döner-Teller-Ranking. Also Döner ja. Ja. Döner Der ist schon ein bisschen länger her. Der habe ich 9,5 Punkte gegeben. Aber ich habe gestern ein Video gedreht, da war das Top 8,5. Boah, das ist jetzt natürlich... Bin ich mal gespannt, wie viel wir heute rausgeben. Ja, ich bin auch sehr gespannt. <lacht> Bin sehr gespannt. Aber das ist schon High End, ne? das sind so die besten Läden überhaupt in Deutschland, die ich mir rausgesucht habe. Ne? Ja. Also diese Punktzahl zu erreichen, kann ich mir bei weitem nicht vorstellen, aber es wäre krank. Ich sag dir ehrlich, eine 7 wäre sehr gut. Für jetzt gerade einen Laden auf Döner-Teller gemacht. So, ne? Das da ist ja noch relativ frisch, die ganze Rezeptur. Ja. ja, das auch noch, genau. So, und jetzt machen wir nochmal äh, 24 Grad Blooddoll drauf. Geil, dann gehen wir drüben essen, ne? Das hat wirklich Döner-Teller-Vibes auch, muss ich sagen. Nicht nur wegen den Soßen, auch hier an der Seite das Fleisch dran. Gut Döner-Teller hätte man jetzt erwartet, dass es halt ein bisschen krosser ist. Aber bei der Fleischqualität kannst du das Fleisch ja nicht tot machen, so, ne? Was war das oben drauf? Kresse. Mehrere die Kresse. Die ist so richtig schön scharf. Ne? Ja. Das ist geil, Leute. Ihr beißt da rein. Ich dachte eben, was ist das? Und das ist diese Kresse, die im nachhinein so richtig scharf reinknallt. Ich muss euch sagen, ich habe mir nichts gerechnet. Ich wollte extra draußen nichts sagen, weil ich dachte, es wird irgendein random Stück Fleisch, was irgendwie fünfmal durchgeschnitten wird, ein Stück Kalbfleisch draufgelegt, Döner-Teller genannt. Aber das kann was. Trüffel ist auch ganz wies, ich rede ja keine Scheiße, ne? Geht ihr hier hin einfach und fragt, ob ihr ein Stück Trüffel haben könnt und reinbeißen könnt. Das schmeckt wirklich wie ein Camembert. Das Ding ist, wenn ihr nicht gleich reinbeißt und das hier drauf habt, habt ihr, ich möchte jetzt nicht sagen Käsefeeling, aber das, was ich darunter verstehe, ihr habt halt dieses Trüffelfeeling, aber ganz dezent halt. Unterschwingt, wenn du jetzt nicht wüsstest, dass dieser Trüffel ist und einer wie ich bist, der nie richtig Trüffel gegessen hat, hättest du keinen Plan, was das ist. Aber es schmeckt einfach mega heftig zu dem Fleisch. Absolut kein Vergleich zu irgendeinem Döner-Teller, den ich jemals in meinem Leben gegessen habe. Klar ist es jetzt, das Fleisch immer noch ein ganz klein bisschen dicker. Aber es kommen Döner-Teller-Vibes rüber. Aber man muss alle fünf gerade sein lassen. Es ist natürlich noch ein bisschen anders. Es ist nicht jetzt klassischen ein Döner-Teller in dem Sinne, aber es kommen Vibes rüber. Ich bin noch nicht mal zu Zutub gekommen. weil ich auch mal die Kombi mit dem Fleisch wagen. Das ist heftig. Ich habe eine schöne Schärfe noch drin. Edelschärfe, nicht zu doll. Vielleicht hole ich mal Sören da noch mal zu. Sören! So, ich habe hier noch ein Ayra-Martini. Danke mmh, schön. Das Dankeschön. kannst du mit Salz und ohne Salz probieren. Ich muss euch erstmal sagen, weil ich draußen stand und mit schlechter Erwartung hier rein, weil ich dachte, es kann nichts werden, so, weil es auch nicht vom Spieß abgeschnitten ist. Aber ihr habt mich so überrascht mit dem Geschmack. Also ich finde diese Kombi, was mich flash am meisten, ist am Anfang, so der erste Eindruck ist ja auch immer wichtig. Ich sage immer, das ist wie Kennenlernen mit einer Person, Frau, Mann, wie auch immer. Beiß rein, diese Kresse. Dieser dezente Trüffel, den du aber merkst wirklich, das ist der erste Trüffel, den ich merke. Match 100 Prozent. Dann habt ihr, ich nenne es jetzt mal orientalische Gewürze. kann es gar nicht genau deuten, wie habt ihr es genannt. Das ist orientalische Gewürze. Genau, ganz ausgewogen. Du weißt gar nicht, was es ist, aber es ist irgendwie besonders, dass du es nicht kennst. Fleisch, Butter, zart. Also er haut mich weg damit. Ehrlich? Er hat mich echt damit wirklich sehr abgeholt. ich werde jetzt noch weiter snacken, weil den Eiergang gleich denkst und dann werde ich überlegen müssen, was für eine Punktzahl ich gebe. Da bin ich mal gespannt. Ja. Was sind dir erstmal noch schmecken. Dankeschön, Dankeschön. Also, Sujuk auch. soll ihr jetzt meinen, oh, das wertet das ein bisschen ab, weil er ja alles so hochwertig ist. Gut, ich kenne die Sujuk-Qualität nicht, aber man rechnet jetzt erstmal mit einer gewöhnlichen Sujuk. Aber das geht so geschmeidig in den Geschmack über, dass du es gar nicht merkst. Das ist nicht diese penetrante Sujuk. Wie wenn du jetzt, ich sage jetzt mal auf doof zu, die Döner gehst und da holst du einen Bommeldöner und da knallt dir die Sujuk weg. Überhaupt nicht. Also sehr dezent. Ganz andere Esslige, als man ihn kennt. Da kommt wirklich dieses Asiatische jetzt auch rein. Sehr vielseitiger, heftiger Teller, sag ich euch, Leute. Papadam. Schmeckt ein bisschen wie diese auch Reiscracker. Also ist mal was anderes. Ganz klassisch, sage ich mal, ein frisch gebackenes Brot. Hätte ich noch bevorzugt, aber das ist auch special so. Ne? Also da kann ich jetzt nichts Negatives abgewinnen. Ich hätte einfach trotzdem ein Stück Brot, das hast du so auch geil gefunden. Das ist ein Teller, ich könnte mich jetzt zehn Minuten weiter Das und euch zehn Minuten von dem Teller zählen, Was ich gerade erlebe. Ich muss irgendwo einen Weg finden, dass das Video nicht 20 Minuten geht. Was halt auch schön ist, ihr habt irgendwie zwei Welten, die aufeinander treffen: dieses asiatische und aber auch dieses orientalische. Und hier unten halt mit diesem Reisessig und so. Da habt ihr dieses Sujuk, die wiederum irgendwo doch diesen ganz leichten fast charakter reingibt, aber wirklich nur dezent und edel. Der Trüffel. Papa's oh, Papasdamm. Papa. Papa, ich gehe mal einfach mal Experiment ein. Muss eigentlich, ne? auf wow, Papas Damm. Leg ich lege hier noch mal ein bisschen Fleisch und Gemüse. 69 Euro. Ist natürlich happig, aber ich schwöre euch, würde ich zahlen. Wirklich einfach komplett special, wenn man mal was ganz anderes haben will. Man will satt werden. Du kannst auch in Sterne-Restaurant gehen und zahlst 120 Euro. Und wenn du Pech hast, wirst du nicht satt. Das hier, du hast halt einfach was komplett Hochwertiges und du weißt, was du hast. Du hast gute Ware, du hast wirklich Kalbfleisch, du siehst es. Jetzt haben wir den Eier wie habt ihr das gemacht? Hast du da noch Sahne dazu gemacht? Du hast Sahne dazu gemacht, sehr ganz ehrlich. Wirklich nicht? Würdest du auf deine Mutter schwören, dass du da keine Sahne reingemacht Würdest du nicht, ne? <lacht> Siehst du? Er würde nicht Gucke, er würde nicht. Bisschen Süße drin, aber passt. Heftig. Also jetzt mal ganz ehrlich, ich müsste mich jetzt entscheiden, was heftig. Also, wenn ich jetzt noch rein Bewertung gehen würde, was heftiger ist. Aber Der hier ist auch echt sehr krank, Mann. Muss du mal probieren Ahmed, ehrlich. Schmeckt heftig, ne? Wie viel wird der Döner Teller insgesamt im Menü kosten? 109. Okay, krass, Leute. 109 Euro. Ihr hättet hier nur einen Backler war noch zugekriegt, aber ich nasche im Moment gerade nicht. <lacht> ja, ich habe mir jetzt noch ein Eiran bestellt. Also ich, das muss ich noch kurz einmal wirklich sagen. Das ist der beste Eiran meines Lebens. Und Achmed, du kannst es auch bestätigen, ne? deinen Es ist süßlich, aber es hat trotzdem die Salznote. Ja. Ich weiß nicht, wie die es machen. Das ist Ganz krank, mit dieser Sahnigkeit drin, wo, wo ich ihn hops genommen habe. Heftig, Leute. Ich muss noch jetzt einmal in mich gehen. Also da muss ich wirklich mich einmal abschotten von der Außenwelt und einmal über meine Bewertung überlegen, was ich mit der Bewertung jetzt mache. Nochmal Papas Dame einmal kurz in den Mund nehmen. So, verkauft verkauft ja auch bekanntlich den teuersten mm. Döner Deutschlands mit dem Wagyu-Beef. Ich finde, da verfehlt es den Döner-Touch. Hier haben wir wirklich Döner-Feeling bei. Und trotzdem so hochwertig, geile Fusionsküche mm. Also Lieben, die Bewertung für euch. Du hast es schön eben gesagt, man hat irgendwie diesen Sterne-Einfluss, aber trotzdem das Essen von der Straße, diesen Döner-Teller. Du hast die Döner-Vibes drin. Ich würde wirklich jetzt, Leute, noch mir fünf Minuten Zeit nehmen und noch mehr auf die Geschmäcker bei dem Essen eingehen. Aber das wäre denn zu viel für dieses Video. Aber das hat mich überwältigt vom Geschmack. Wenn man einen Kritikpunkt äußern dürfte, Wäre es, dass nicht diese 100% Döner-Teller-Vibes drin sind, wenn man jetzt nach einem Döner-Teller-Ranking geht? Ne? würde es keine Kritik an dem Ding finden, außer man sagt, ich bewerte jetzt einen Döner-Teller. Dann könnte man sagen, okay, der hat jetzt 30% Döner-Teller-Vibes, der Rest fehlt. Das ist doch der einzige Grund, warum ihr nur 9 von 10 Punkten von mir kriegt, was sehr heftig ist, Leute. 9 von 10, ist brutal heftig, hat es aber verdient. Jeder, der den isst, wird überwältigt hier rausgehen. Aber es fehlen halt noch diese zusätzlichen Döner-Vibes, um zu sagen, okay, der ist gerechtfertigt, der jetzt irgendwie. Platz 1 im Dünner. ranking oder so, ne? Ich sag's euch, also, das ist, mir fehlen die Worte, ich euch, ich mach das einfach so, okay. ah, geil. Danke dir auch, Mann. Ja, danke dir auch. Ja, dir sag ich auch einfach mal Dankeschön. Ja, ja, danke, Leute, auch fürs Zuschauen, ne. Denkt dran, ich mache den übelsten Aufwand, um das hier rauszukriegen, das war ein Film. sage ich wirklich, ich sitze da manchmal am PC stundenlang und mache irgendeine Scheiße. Ich will Tage mit Spielen! Lasst mir bitte den Daumen oben knallen, Mann, und lass einen Kommentar da und dann sage ich bis zum nächsten Mal.